Sie möchten für Ihre Hausarbeit in einer wissenschaftlichen Datenbank recherchieren, aber wissen nicht wie und auf welche Datenbanken Sie über die UB Mannheim zurückgreifen können? Dann lade ich Sie dazu ein, mit mir in diesem Video in das Datenbanken Infosystem DEBIS einzutauchen. Sie finden DEBIS über unsere UB Homepage unter dem Reiter Medien und dem Klick auf Datenbanken. In DEBIS können Sie sich über die Datenbanken in Ihrem Fachgebiet informieren. Wählen Sie zunächst Ihr Fach, zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften, aus. Anschließend bekommen Sie eine alphabetisch sortierte Liste aller Datenbanken aus Ihrem Fachgebiet angezeigt, die an der UB Mannheim verfügbar sind. Wenn Sie eine Datenbank aus der Liste auswählen, können Sie hier weitere Informationen zu der Datenbank finden, beispielsweise Informationen zu den Inhalten und zum Datenbanktyp. Sie können auf eine Datenbank zugreifen, indem Sie auf Recherche starten klicken. Aber Achtung, für den Zugriff auf die meisten Datenbanken müssen Sie sich entweder im BLAN Eduroam befinden oder mit dem VPN-Client verbunden sein. Und nun viel Erfolg bei Ihrer Datenbankrecherche. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.